Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir sind hier auf dem Weg zur ersten Arena. Haben in der letzten Folge hier neue Pokémon gefunden, wie zum Beispiel Smoliv. Und hier finden wir einen Sonnenkern. Ein Sonnenkern. Nee, schon ein bisschen ähnlich zum Smoliv kann, kann, kann man so sagen, denke ich. Und unser erster Arenaleiter wird die käfer sein. Die werden wir heute... Gut möglich kennenlernen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass wir heute hinkommen. Und was ich auch noch äh, herausgefunden habe, ist, dass man jetzt hier im Menü auf Picknick drücken kann. Ich weiß jetzt nicht, wann das geht, aber wir haben es vorhin entdeckt. Und, äh, so, jetzt kann ich picknicken. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Aha. Wee, kommt alle raus! Picknick! Was mit dem Pokémon in deinem Team picknicken? Wenn du über den Freundeskreis mit anderen eine Gruppe gebildet hast, kannst du auch mit deinen Freunden ein Picknick Oh cool! Innerhalb von Städten, an engen Orten oder Steinen hängen, ist es nicht möglich. Also such dir offene, ebene Flächen. Ja, ist ja relativ. Eben hier, würde ich sagen. Okay. Das ist aber schön, dass man seine Pummel nicht so rauswerfen kann. Das könnte man so, sowas ähnliches könnte man auch in Legends machen, wenn du halt immer wieder rüber scrollst, nichts Pokémon rausholst. Aber die sind dann ganz schnell wieder in den Pokéball gegangen. Also. Hier ist das noch mal viel cooler, was ganz anderes. Genau, ihr könnt glaube ich auch Eier auftauchen. Du bist dann ja genau. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Falls sich einer hier mit dem Picknick besser auskennt, dann lasst es mich wissen. Äh pfeifen. Ah, dann kommen alle mal in die Richtung, ne? und zurückrufen. Ja, du kommst mal wieder rein ja. Du bist hier bist hier sehr am nerven du kleiner. Okay, was kann man noch machen? Äh Picknick äh, waschen <lacht> Ich kann nicht waschen Was Oh Voltilam! <lacht> das erinnert mich irgendwie an Nintendo Aber sowas von Ah oh, süß Yay Felina war schon lange nicht mehr schwimmen deshalb hier ein bisschen Wasser für ihn Aber von wo habe ich jetzt bitte das Wasser und diesen Voltilam kann man alles gab ja, ja, ist auch geil Die schlafen einfach Hey Aufwachen, Schlafmütze. Ja, ja. Ich habe noch einiges vor mit euch. Ihr müsst auch ein Skill heute beweisen. Oh, die können ja auch XP bekommen. Okay. Ich werde mich auf jeden Fall privat ein bisschen erkundigen mit äh, dem Picknick. Aber erstmal machen wir einen Kampf. Ich kann dir erklären, wie du zu einem der zehn Wunderpaldeas kommst. Die 10 Wunderpaldea? Was meinte denn damals? Und dann auch ein Felino. Mehr. Okay. So, nur Level 8. Das sollte relativ easy sein. Bam. Nicht down? Okay. Ja, meine... Full Koko muss noch. Also Kokel muss noch ein bisschen stärker werden. Also, schön leveln, damit die pummel immer stärker werden. Ist das schon gleich wieder ein Level ab. Oh, das war schon. Ah ja, stimmt. Das war ja schon. Okay. Hier ja, haben wir wieder ein Smalliff und ein Sonnenkern nebeneinander. Sehr passend, wie ich finde. Ähm, hier ist noch ein Item. Und zwar ein eta ein paar Bären. Ich glaube, da unten waren wir sogar schon. Ähm, ich glaube, hier waren wir schon. Actually. Hey, nimm mit. Okay, hier ist ein Pokestop, stop Eine Haltestelle, eine Tankstelle. <lacht> können wir können auch so unsere Pokémon heilen, wenn wir möchten. Hallöchen. Pokémon heilen. Und die tippt da so ein bisschen auf die Drache, auf die Bälle und dann geht's denn wieder gut. Das sind magische Heilhände. Ah oh ja genau, die geben mir auch einen einen Tipp. Letztens haben die mir den Tipp gegeben, dass ich Pokémon anvisieren kann und zwar so. Das war, wenn immer gut zu wissen, das wusste ich nämlich nicht. Und da in die Richtung wollen wir hin, denn ihr seht schon, dort vorne ist die Stadt, die wir erreichen wollen. Also, so viel Kunden wird jetzt nicht Fußkick, ist aber auch eine coole TM. Kann gut sein, dass ich ab und zu mal offscreen ein bisschen erkunden gehe. Halt, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Ort zeigen, so auf den Millimetern, den Pixel. Weil die meisten Orte sind immer das gleiche, mit den gleichen Pokémon und alles. Nur mit ein paar Items noch verstreut. Ich denke, das ist jetzt so wichtig später. Jetzt ja, ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, aber.. Was ist denn hier? Kann ich da rauf? Ich jetzt mal absteigen. Ja, ich... Achso, ich muss selber klettern. Aber ja, ich kann hier rauf. Du, du, du, du, du, du. Ui. Was finden wir denn hier oben? Oh, hier ist eine TM. Elektroball. Ich weiß nicht, nicht, das gut ist. Okay, wir sind ein bisschen seitlich an der Leiter, egal. Können wir gleich runterspringen? springen oui. Uh, eine Kiste! Was ist denn da drin? Ein Pokémon! Ein Gimmigool oder auch auf Deutsch Gearspens. Ehrlich gesagt, ich mag irgendwie den, den deutschen Namen sogar ein bisschen mehr. Gearspens ist ein cooler Name. Oh. <lacht> ah! Okay, ich versuch's mal zu fangen. Es brennt, ja. So, Pokéball! Ja, Gespenst ist ein cooles Pokémon, wie ich finde. Sieht man meistens nur in der Kiste. Es kann aber auch ohne die Kiste rumlaufen. Ich weiß aber nicht, wie man ihn dazu bringt, in die andere Form zu gehen. Okay. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es in die Lebensenergie aus. What? Du kommst auf jeden Fall in mein Team, wenn du so krass bist. <lacht> ja, tu mir Hefe dafür raus. Ich mag Hefe aber. Ich hatte nicht vor, ihr Hefe als Teammitglied einzubauen. Ich habe Münzen von ihm bekommen. Yay! Oh, er brennt. Oh nein. <lacht> Oh, okay. Das finde ich aber cool. Also ist natürlich unlogisch, aber das finde ich cool, dass das so funktioniert. Oh Gott, was machen die hier alle? Wir haben eine Versammlung. Moment. Ich habe das gesehen, dass man, ähm, wenn man hier auf sein Profil geht, kann man hier ein Foto machen. Kamera-App öffnen dann könnte man zum beispiel ein büt machen neben ein paar pokémon die man mag oder die man lustig findet hier zum beispiel hallo meine kleinen Small Ja, wohl mache ich vielleicht eine andere pose na egal ich wollte nur zeigen was ich entdeckt habe und es scheint so als wären wir schon fast da mold voraus wunderbar oh mein gott ein truck ist da mio drunter Ah, das ist gar nichts runter. Nur, nur was zu trinken. Naja. Oh, schau mal, was wir hier haben. Ein süßes, kleines Zirpurze. Das brennen wir erstmal an. Ja, das, das war ein krasser Kampf. Okay, hier haben wir noch ein paar Wartribis. Und ist ein weibliches. Ja. Äh, die weiblichen sind natürlich äh, viel besser als die männlichen, weil die weiblichen können sich entwickeln, die männlichen nicht. Äh, die weibliche wird dann zu so einer so eine Bienenkönigin. Und ja, Level 15. Einäschern. War eine gute Attacke, ne? Äh, trägt ein genisches Pokémon in der oder ein ähnliches Item bei sich, wird dieses von den Flammen verzerrt und geht verloren. Oh ja brauchen wir nicht mehr. Einer schon ist besser. Auf jeden. Ja, ja, ja. Okay. Ja, war vielleicht nicht so klug das weibliche jetzt zu killen, aber ich brauch's halt nicht. Ich hab's schon in Shiny. Ja, ich wollte jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ja, das ist leider ein großes Problem hier. Nicht, dass es jetzt schlimm ist oder so, aber es ist trotzdem ein Problem, dass man öfter mal in so kleine Pokémon reinfährt rein rennt. Es gibt viele kleine Pokémon in diesem Spiel. Und da ist es schon häufig, dass man da mal reinläuft. Ist aber jetzt kein riesiges, schlimmes Gameplay-Problem. Was ist das denn hier? Was kann Item? Ist ein da Warum leuchteten denn das da Ist aber nicht Shiny. Oh! Oh! Es hat einen besonderen Terra-Typen. Wie es scheint, ist es Typ Gestein? Ist es Typ Gestein? Oder Kampf oder so? Der aggressierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erstmal sie killen. Okay. Level mhm. 17! Äh, sind wir hier richtig? Bin ich am falschen Ort? Äh, kann ich fliehen? Der ist mir doch zu stark. Nein! Ah! Ich schon, wir müssen fliehen können. Ah, hat das Ding dann eine Fähigkeit, dass ich nicht fliegen kann? Ich meine, es gibt Ding, dass sie das haben, aber müsste das da nicht, nicht normalerweise stehen? Flucht! Oh mein Gott! Was leuchtet denn da hinten? Das ist lustig da, glaube ich, das so leuchtet. Okay, wir müssen dringend in unsere Pokémon gehen. Bist du zum Kämpfen da oder? Willkommen. Oh nein, nein, ich habe meinen Pummel nicht geheilt. Ah, nein, ich dachte, sie wäre... Wär, weiß nicht. Ich weiß, wie ich gedacht habe, okay? Ich weiß es nicht. Ja, äh, mit LeChonk wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen, aber mal gucken, wie lange es aushält. Aber ja, die Routen sind echt lange, und sehr groß, vielleicht schneide ich die in den zukünftigen Folgen ein bisschen mehr raus. Das ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Nein, ich tackle. Sorry, ich habe mich verdrückt. Oh, never mind. Das wollte ich. Ich wollte das. Genau. War mein Plan. Gut gemacht, der Chonk. Was sind das für ein Geräusch? Irgendwer macht dir komische Geräusche. Und ich bin das aber nicht. Glaube ich. Denke nicht. So. Schnell heilen und dann können wir noch mal uns ein bisschen umschauen. Genau. Hast du Spaß bei Kämpfen? Äh, ich bin von der Pokémon Liga. Zwei, wenn du insgesamt fünf. Okay, einen habe ich übersehen. Gut, dann machen wir uns das einfach als Ziel, in jeder Route alle Trainer zu besiegen. Items sind jetzt nicht so wichtig, ist halt ein kleiner netter Bonus, aber ich werde das nicht hier als einzelne Item zeigen. Da könnt ihr ruhig selber euch erkundigen. Da hinten leuchtet sowas krass. Ich glaube, das ist eine TM, ne? Ich glaube, das ist eine TM. Aber welchen Trainer habe ich jetzt verpasst? Ich sehe keinen Trainer. Habe ich den schon besiegt? Oder habe ich den geskippt? Ah, den habe ich geskippt. <lacht> Wo ist jetzt die Arena? Ja, die ist weiter hinten. Ich bin so stolz, 60 Jahre alt, an hier auf dem Weg die Arenen zu stürmen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, mein Bester. Carlos. Poponcho, die Weiterentwicklung von dem Wurm, von der Raupe, die wir gesehen haben. Der wird zu einem schönen Schmetterling, aber leider muss ich ihn einäschern. <lacht> der Hirse guckt. Hm, ja, ja. Ja, ich wünsche dir noch viel Glück auf deiner Reise. Nur Käfer gegen Käfer ist vielleicht nicht die Beste. Strategie. Das ist aber nur meine Meinung. Du machst dein Ding. Ja. Und ich... mach mein Ding. Ist sonst irgendein neues Pokémon? Nö, ich glaube nicht. Dann habe ich jetzt Bock auf die Arena. Ich finde aber, man könnte ein bisschen schneller sein. Ich meine, mit Dame 4 in Legends war man sogar schneller. Also... Ja, ne? Oh, ich noch ein Trainer. Was? Ha? Okay, na ja, gut. Ich bin extrem gut gelaunt, weil ich mir Kuchen in der Muko Rossi gekauft habe. Lass uns auf diesen Kampf feiern. Raul. <lacht> oh, Fampi. Fampi süß. Ich will auch Fampi. Das ist ein süßer kleiner Elefant. Wie kann man Fampi nicht mögen? Für mich sieht das immer so aus, als hätte Fumpy irgendwie so, so ein Pflaster um seinen Brüssel. Herr Als hätte er sich irgendwie an seinem Brüssel verletzt. So sieht er für, für mich aus. machen wir Mammels Rappah! Hm. Da sehen wir, wie, wie viel stärker wir jetzt werden. Und Felino will... Oh, Giftspitzen? Giftspitzen ist eine sehr nervige Attacke. Die wollen wir auf jeden Fall erlernen. Was willst du? Nein, das, das erlernen wir. Hallo? Routenschlag weg. Will das ich sowieso fast nie. Okay. Gleich gibt es für dich Kuchen, aber für mich nicht. Hi, was geht? Alright. Pummeluf! Die Weiterentwicklung von dem Pummel, was dahinter ihm steht. Fluffeluff. Cool. Na, wie geht's? Nicht so gut scheinbar. Oh, kein... Ah, auch mit Damage zu machen. Ich muss in die Arena. Ich habe Wichtiges vor mir. Blödes kleines Pummel. -Uf. Okay. Habe ich jetzt es geschafft? Hallo. Dafür bekommst du fast den Preis. Ja. Ah, Eroas. Das ist eine gute Attacke, finde ich. Und hier sind wir. In Moldrid. Der Name der Stadt. Achso, ne, ich wollte nicht mit Scarabon reden. Hui. <lacht> das ist Moldrid, ein herzhaft Klang. Schöner Name, habe ich nicht recht. Klingt so, wie eine Olive schmeckt. <lacht> Was? Okay, hier kann man kaufen. Ja, interessiert mich jetzt nicht. In mal interessant. Das ist ein schönes Haus hier. Echt schönes, schönes Haus. Ich habe gehört, dass wieder je nach Habitat ganz anders aussehen soll. Man fragt sich doch, wo er es eigentlich ursprünglich kommt. Ich meine, hä hab ich wie Oh, es regnet. Aus äh, Gen 6. Kommt es nicht da aus dieser Region? Das war glaube ich Carlos, ne? Weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Und hier ist die Arena. gucken, wie herausfordernd sie wird. Ich bin auf jeden Fall bereit. Diesen noch ein Pokémon Center? Ja gut. Ja, die Stadt ist, die Städte sind nicht wirklich interessant. Ja, man kann mit Leuten reden und alles. Manche geben einem vielleicht Items, ähm, aber wirklich interessant finde ich das nicht. Ich versuche allgemein jetzt mal in den nächsten paar Folgen bisschen weniger zu zeigen, damit wir schneller da durchkommen. Die ersten paar Folgen waren schon sehr Tutorial-lastig, würde ich behaupten. Und hallo? Hey, Michael! Du bist also in diese Arena gekommen. Heißt das etwa, dass ich denke, was es heißt? Du willst ja Arena-Orden sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Ja. Yep. Super! Ich wusste es! gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Erinnerleiterin oder einen Erinnerleiter antreten darfst, musst du erst auf die Arena-Prüfung bemeistern. Diese Prüfungen verläuft in jeder an Arena anders, also informier dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich, denk an mich, wenn du deine Puma damit heilst. Danke, super tränke. Ach, das freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Maike. Ich kann's kaum erwarten. Also dann halt dich dran, bin ich bin so himmelig am besten kämpfe ich der weil einfach gegen all die Tränen, die es hier gibt. Ja, viel Spaß. Und hier ist ein neues Pokémon. Hallo. Sieht aus dem Käfer. Hallo, Roboter-Käfer oder so. Pass auf, dass du nicht aus Versehen ein Olinio rumherrollt, weil du es für einen Olivenball hältst. <lacht> okay. Äh, finde ich echt gut. Hier duftet das. Mann, ich will mit den Leuten reden, aber ich rede immer mal außerdem mit den Pokémon. Die haben so eine lange Animation. Ich will mit Pokémon antreten, die stark gegen Käfer sind. Ja, das ist logisch und sinnvoll. Willkommen in der Arena von Moldred. Lass mich dich zuallererst als Herausfordererin eintragen. Dein Name ist Maike, sagst du? Jupp. Yep. Bevor du dich mit Arenaleiterin Rona messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrid. Seit Generationen veranstalten wir daher halt das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten und die Arena-Prüfung zu bestehen muss, einen Ball, der eine Olive nachempfunden ist ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details bitte das Personal vor Ort. Der Austrags o Austragungsort für das Olivenrollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deiner Karte. Viel Erfolg. Okay, also das ist einfach nur hier wohnt die Arena-Leiterin, aber die Prüfung findet woanders statt, okay. Mhm. Arena-Prüfung finde ich ja generell nicht schlecht. Wenn man sie interessant und nicht langweilig macht. Ah, oh, ne, hier kämpfen wir wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Fla BB. Angeblich haben die. Kann die Blume von Flappy B ganz unterschiedliche Farben haben. Hast du eines? Würdest du es gegen meinen Nom Nom tauschen? Farbe ist mir auch egal. Ja, so, ich hab keins. Aber cool. Das ist wieder die Tauschen den den Trainer gibt. Okay. Nördlich. Ach da, Er hat es da, auf meiner Minibar markiert. Okay, ich sehe es schon. Ja, dieser große rote Ball. Und jetzt erst sind die Gitter geladen. Cool. Hallo. Olivenrollen. Willkommen. Bei dieser arena prüfe musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht also um Muskelkraft Ausdauer. Bewältige verschiedene Hindernisse und befördere es zum Ziel. Wenn du schaffst, hast du bestanden. Dann darfst du kämpfen. Okay, versuchen wir es. Bali-Bali-Spielen. Großartig. Okay, wie funktioniert das Ganze? Erzähl es mir, Spiel. Ich muss es erfahren. muss irgendwie an Splatoon 3 denken. Äh, ne. das sind zwei octo nein, egal. Arena-Prüfung. Oh, auf Zeit? Äh, Ich weiß nicht, ob es auf Zeit ist. Aber auf jeden Fall. Wee. Boing. Boing. Okay, die small darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Okay, nicht da lang. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich soll da nicht lang. Duin, duin. <lacht> Physics. Duin. <lacht> okay, äh, wo will ich lang, wo will ich lang, wo will ich lang? Da hinten will ich lang, glaube ich. Komm zurück. Nein, nicht so weit zurück. ich Okay, ganz komische Geräusche. <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Boing. Boing. Boing. Okay. Ich bin interessant, was man hier machen muss. Was muss ich denn jetzt? Den auf jeden Fall hier drüber bringen. Ich bin. nicht bin richtig, glaube ich. Oh, knapp, knapp, knapp, knapp. Aber ich hab's, glaube ich. Ja? Ja. Ohne den Trainer zu berühren. Verstanden. Nice. Und nun? Darf ich jetzt gegen die Arenaleiterin kämpfen? Oder muss ich nochmal Level 2, Level 3 abschließen? Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Spielt hat keinen Sound, Spiel hat kein Bild. Ah, jetzt. Danke. Reiche Ernte. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sag den Empfang, dass du es geschafft hast. Alright. Boah, hier sind aber sehr viele pummel Luft. Vielleicht liegt es auch daran, dass es hier in-game gerade Nacht ist. Ich weiß nicht wieso. Ich nehme es gerade nicht in der Nacht auf. Ich nehme es gerade eigentlich Nachmittag auf. Äh, es ist ja trotzdem nachts in-game. Also scheinbar ist es egal, wann man spielt. Es könnte immer nachts und Tag sein. Muss ich sagen, finde ich generell nicht schlecht. Ich fände die Option cooler, wenn man es einstellen kann. Ob es immer, äh, immer die realistischen Zeiten sind. Oder halt die Ingame-Zeiten. Das wäre ich am coolsten. So. Aber das hat auch, ist auch nicht schlecht. Genauso wie meine Performance. War auch nicht schlecht, oder? Ja, hast du gut gemacht. Also Glückwunsch, du hast es bestanden. Du darfst nun dich der Arrelai-Ton stellen. Ich möchte die Rona, die honigsüße Käferkönigin, herausfordern. Ja, komm, let's go. Dann bringe ich dich halt zum Kampfplatz. Ja, wahrscheinlich da draußen direkt nebenan, oder? Und die ganzen Etagen über mir wahrscheinlich gar nichts. Das ist einfach nur ein großes Gebäude voller Lügen und äh, leeren Räumen. Boah, Ladezeiten. Da brauchen wir echt eine Switch Pro. Für dieses Spiel. Ist schön auf mein kleines kleines WLAN. Wie ist Litzert? Na, wen haben wir denn da? Du bist ja eine entzückende Trainerin. Vielen Dank für deine Hingabe beim Olivenrollen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Mokorasi. Aber Moment, wir sind gleich ja auf dem Kampfplatz der Moldriderin. Verzeih, ich bin Rona, die andere hier. Wenn ich nicht meine Pflichten erinnern, nachgehe, arbeite ich als Konditorin und ihre süße Leckereien. Da brauchst du gar eigentlich ganz gut Was haben Süßigkeiten, die, die dich mit einem bisschen glücklich machen und kippen, die sich die Pflanzen verstecken, gemeinsam? Beide mögen klein sein, können aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Okay. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wird. Ich habe den Feuerstarter. Nur was machen wir, wenn man nicht den Feuerstarter hat? Dann ist es vielleicht schwer. Ich weiß es nicht. Und Arena du, du, du, du. Wenn du meine man mein süß, oh, dann hast du bald ein Problem. Oha. War das eine Drohung? Oh Level 14. Oh. Die sind hochgelevelt. Aber ich bin ein Level höher. Kein Problem für mich. Das kleine Viech da ist süß, ich mag den Gegner. Mickrik, <lacht> Das ist glaube ich ein Kampfkäferbogen, oder? Das hat gerade Kampfkarte eingesetzt, kann sein. War lustig, ist lustig, ist lustig. Ich nie. Lebensschuss wer denn? Mach was du meinst. Naja, auf gar keinen Fall soll sie stimme. Mach lieber Rotenschlag oder so. Babadabam. Oh, Wangen-Rubla. Ja, ist mir doch egal, I do not care. Du du du, weil ich bleibe er bleibt nicht in meinem Team. Tarundel. Das kennen wir auch schon. Aber du bist down. Was? Das hat überlebt? What? Oh what? Da singe ich erstmal ein Todesliedchen für dich. So, und sie ist die erste Trainerin mit drei Pokémon. Krass, ich weiß. Level <lacht> 16! Teddy. Uh, Teddy Ursa? Also ist ein Normal-Pokémon. Kein. äh. Ne? Teddy -Usa ist jetzt nicht bekannt als ein Käfer-Pokémon. Oder. Hat sie da jetzt ihre Tricks? Du kennst dich schlecht. Mal sehen, wie wir jetzt wieder auf die Beine krabbeln. Na komm, schicks rein. Das ist das Teddybär? Den ich auch einen Shiny haben. <lacht> so, Giftschweif. Es ist soweit. Streife deinen Kokon ab und zeige dich in aller deiner Pracht. Kokon? Aber das ist ein Bär. Der Kokon. Sie verändert den Typen von Teddy Ursa. Zu einem Käfer-Pokémon. Hat jetzt Fühler. Und so kleine Flügelchen. Süß. Wow! Das ist einfach wirklich wie in Gala, diese Musik gerade. Ich finde generell die Musik ganz in Ordnung. Ist halt nichts Besonderes, finde ich. Hä? Das war einfach ganz komisch. Ähm. Ich schätze, Takokos am besten hier, weil Ursache wurde jetzt zu einem Käfer-Pokémon. Mit der Kristallisierung. Von daher. Hier sind meine leuchtenden Käferverzeihungen. Sie schwenken Bilder wie eine Niederlage. Oh nein. Verzierungen. Oh, Zornklinge, nein! Ah! Okay, wenn man keinen Feuer-Pokémon hat, ist das wahrscheinlich schwer, der Kampf. Aber, wenn man den hat, so wie ich, dann ist das gar kein Problem. Aua! Du hast es so gewollt! GG! Und damit haben wir unseren ersten Arena-Kampf geschafft. Yeah. Oh, ist gut. Ich bin wunderschön zufrieden. Wunderbar. Babadabam! bam Nice, das ist nice, nice, nice. Meine ist Pokémon, kann du noch auf ihren vielen Beinchen von da ankriechen. Tja. Nanu! Takoko entwickelt sich! Okay, schade. Einfach nur vor Ort und nicht in der coolen Animation. Aber ich glaube, jetzt macht der Name ein bisschen mehr Sinn. Es wurde zu einem Locroco. Also auf Deutsch heißt es Locroco. Jetzt hat es ein Sombrero. Beziehungsweise ein Vogelnest. Aber für mich ist es ein Sombrero. <lacht> Locroco, seine Feuerenergie und sein Überschuss an Lebenskraft brauch, brachten gemeinsam den eiförmigen Feuerball auf seinen Kopf hervor. <lacht> den Feuerschuss, den, den Überschuss an Lebenskraft. Was soll das denn heißen? Na naja, gut. Sogar während des Kampfes, wechsle seine Kraft wie ein guter hälfte Ich selbst muss mich wohl nicht weiterentwickeln. Äh, noch weiterentwickeln. Mein aller süßen Glückwunsch hast du gewonnen. Ich überreiche diesen Arena-Orden. Ein Zeichen, dass mich besiegt hast. Hier, gönn dir euch eine gebackene Leckerei aller Runde. Yeah! Das Bild. Woo! Wenn du einen Erinnerungen hast, lassen sich Puppen bis Level 25 leichter fangen, und gehorchen dir. Hehe, die Leckerei scheint dir ja gut zu schmecken. Wolltest du mal hast du schon eine TM anspringen? Okay, kenne ich nicht, Attacke. Was ist das was du mit einer TM äh, mehr von Temps mehr schenken kannst? Naja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Haben wir sehen uns mal wieder. Ich denke nicht. Ich bin hier fertig. Oh yeah. So, mal gucken. Oh. Bring, bring, bring, bring. Hallo, ich bin Maike. Meine Pummel haben ein paar richtig coole neue Techniken erlernt. Da wirst du Augen machen. Wie ist denn bei dir der einer? Voll Erfolg. Ich wusste, dass ich schaffen würde. Mann, bin ich froh, dass ich dich dazu ermutigt habe, Maike. Ich bin aber auch überall und jederzeit schwer am trainieren, muss er wissen. Die pal ist ziemlich groß, deshalb würde ich dir empfehlen, immer die Karte im Blick zu erhalten und die an Ziel zu setzen. Aber lass dich mal ruhig auf vom Wind treiben. Jenseits ausgetretener Pfade kann man tolle Abenteuer erleben, die einen stärker machen. Da fällt mir ein, was Papawool gerade so treibt. Na egal, muss los. Lass uns später nochmal kämpfen. Okay. Ich werde mir dann mal überlegen, wo ich hier weitermache fürs nächste Mal. Und jetzt schaue ich mir noch schnell mein kleines neues Pokémon an. Mein... <lacht> mein dako <Dekoko. lacht> mhm.